Was geht ab meine Freunde und willkommen zu einem weiteren Video. Das wird mal kein Song sein, heute gibt es kleine, ein kleines Aufklärungsvideo, sage ich jetzt mal. Und zwar werde ich euch heute zeigen, wie man Gesang mit Autotune retten bzw. pimpen kann und wie man durch Audio-Filtering, also durch Equalizer zum Beispiel, so Frequenzen rausfiltern kann, dass eine Audio nicht ganz so scheiße klingt. Das mache ich ab und zu mal just for einfach um ein bisschen zu üben und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das halt so funktioniert bei mir. Und zwar habe ich einfach schrecklicher Gesang bei YouTube eingegeben, habe das erste Video runtergeladen und ihr hört jetzt gleich ein Vorher, Nachher, mit und ohne Autotune und halt sonstige Bearbeitung. Viel Spaß damit, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefällt. Als hätte an meine Wünsche gedacht.